Ja, Kanzler ans Anschreien am Montag, die zehnte Folge, oder wie wir Lateiner sagen, so mit X, ne, mit X kannst du ja auch kreuzen. Da ist aber so, das ist auch ein gebrochenes Schwurzeichen und gebrochene Schwüre kommt man ja gerne von hier hinten. Das sind nämlich dann so, ja, Überwachung findet nicht statt und wenn nur im Rahmen der Legalität und die Amerikaner halten sich alles, aber man sieht ja wieder, tausende von entrüsteten Bürgern sind am äh, Bundeskanzleramt und protestieren dagegen. Aber was war die Woche der Aufreger überhaupt? Der Woche der Aufreger war ein Limburg-Bischof, äh, will sich auch sowas bauen. sagte hier, ich bin Bischof, warum soll ich nicht mir auch ein Kanzleramt oder äh, ein Bischofsamt irgendwie bauen, angemessen? Und äh, da ist jetzt wirklich Entrüstung zu spüren. Äh, Parallelen, ich weiß es nicht. Der hat sich, glaube ich, auch so Keukarpfen irgendwo noch hingemacht. Also da hinten äh, gibt es so, so Springbrunnen. Vielleicht kriegen wir auch mal Keukarpfen für die Kanzlerin. Und vielleicht wird sich dann ja auch äh, aufgeregt. Aber ähm, ich werde krank. Das ist jetzt mein neuester Trick. Äh, die, die Gewerkschaftsgründung läuft. Das ist schon mal, das, das hat wirklich spannendes Feedback gegeben äh, von der letzten Woche. Ähm, und jetzt äh, werde ich einfach morgen mal krank. Nein, ich glaube, ich werde wirklich krank. Und dann haben wir Bruttosozialproduktverlust. Ja, und stellt euch mal vor, wenn alle extrem, mhm. äh, wie nennt man das, krank, krank, wir werden krank, die Gesellschaft ist krank. Ja, also mit anderen Worten, unsere Gesundheit ist sozusagen angemessen zur Gesellschaft. Ich gehe einfach aus der Kälte jetzt raus, weil das könnt ihr nicht wollen, das kann ich nicht wollen. Wem hilft es, wenn hier Menschen Opfer ihre Gesundheit aufgeben? Keinem. Darum weitergehen. Ob es da oben was gegen Überwachung gibt oder die Regierung? Ich frage einfach mal. Bis nächster Woche. Yeah! Ja, was ich gerade aus der Apotheke bekommen hatte, was war die Empfehlung von der Apothekenangestellten? Richtig! Ein Aspirin-Komplex. Und was fällt dem geschulten Auge sofort auf? Wer Anagramm äh, so ein bisschen, ne? Fetisch, ihr kennt das. Ich zeige es euch. <lacht> Man nehme. Ja, und das soll ich jetzt nehmen gegen die leichte Grippe. Der staatlichen Überwachung, ob das das Richtige ist? Ja, nehmen Sie drei davon und alles wird gut. Bis zum nächsten Mal.